Wie kann ich Mebis und Webuntis synchronisieren und mir die Termine aus dem Stundenplan anzeigen lassen? Ich logge mich in Webuntis ein und gehe auf mein Profil, gehe zu Freigaben, erstelle dann gegebenenfalls eine Kalenderfreigabe und kopiere den Link. Ich logge mich in Mebis ein, öffne das linke Menü. Gehe zu Kalender, gehe zu Abonnements verwalten, gebe hier einen Kalendernamen ein, füge hier die Adresse des Kalenders ein, wähle hier zum Beispiel stündlich und wähle hier Nutzer aus. Ich gehe auf hinzufügen. Die Termine sind hier importiert und hier wird mir der Kalender angezeigt. Ich gehe zum Schreibtisch. Ich gehe auf Schreibtisch bearbeiten, gehe auf Block hinzufügen, füge Kalender hinzu, gehe auf Block hinzufügen und füge aktuelle Termine hinzu.